Ich denke, dass ähm, Revolution nicht verhindert wird durch politische Bildung, in erster Linie. Denn ähm, warum sollte das so sein? Ähm, wir wollen, ähm, dass junge Menschen sich selbst ähm, in die Verantwortung nehmen, bei ihnen gezeigt wird, dass sie ähm, selbst etwas, ähm, selbst sich, sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die sie haben und die Möglichkeiten dafür auch bekommen. Und ähm, Revolution bedeutet letztendlich ja auch Veränderung im positiven Sinne, so würde ich es erst mal sehen. Ähm, und wenn wir dazu junge Menschen bringen können durch unsere Angebote und durch unser Verständnis, was wir vermitteln, ist das was Gutes.